Ja, wie die Dini schon gesagt hat, die derzeitige Bewegung im Iran ist eine extreme Inspiration, wie man sieht, wie die Jugendlichen auf die Straße gehen und in Wirklichkeit seit Wochen trotz immer stärkerer Repression des Regimes sie nicht irgendwie einschüchtern lassen, sondern weiter irgendwie kämpfen gegen dieses Regime im Iran. Und man sieht eindeutig, es ist das Potenzial da, dass im Iran eine Revolution stattfindet. Ich glaube, das ist mittlerweile klar, ich habe sehr bezeichnend gefunden, es hat auf Reddit so eine Ask-me-anything-Sache gegeben, wo eine junge Iranerin, die gerade im Iran ist, verschiedene Sachen gefragt worden ist und eine dieser Fragen, die ihr gestellt wurde, also die war offensichtlich nicht politisch organisiert oder so, eine Sache, die sie gefragt worden ist, ist, ist es jetzt eine Revolution, was da stattfindet und sie hat gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie eine Revolution ausschaut, ich weiß bloß, wir können nicht mehr zurück und ich glaube, das sagt sehr viel aus, weil genau das ist eine Revolution, wenn die Massen irgendwie anfangen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, nicht mehr zurück können in den Status der ähm, Akzeptanz von Unterdrückung und Ausbeutung und anfangen, ihr Schicksal in die eigenen Hände ähm, zu nehmen eben, genau. Ähm, aber wenn man so die Medien anschaut, dann könnte man ziemlich verwirrt sein, glaube ich, weil dann steht da sowas wie, da gibt es eine revolutionäre Bewegung und die Revolutionsgarden sollen die niederschlagen und äh, das Regime bezeichnet sie als revolutionär und die Massen, die auf der Straße sind, bezeichnen sie als revolutionär. Also ich glaube, das ist ziemlich verwirrend, wenn man, wenn man nicht genau weiß, was da, äh, dahinter steckt. Und ich glaube, das ist wichtig, aus marxistischer Sicht nicht einfach nur stur die jetzige Bewegung zu, äh, zu betrachten und äh, quasi einfach zu schauen, was machen die Le Leute jetzt, sondern wir wollen den gesellschaftlichen Hintergrund für, verstehen. Wir wollen wissen, was ist das für ein Regime, äh, was hat es für eine Rolle sozusagen in der iranischen Gesellschaft äh, und was bedeutet der Revolution gegen diese Islamische Republik damit in Wirklichkeit? Genau, und äh, ich habe es eh schon angesprochen, dieses Regime ist in Wirklichkeit eben aus einer Revolution entstanden, aber ähm, ich werde erklären, dass das äh, nicht irgendwie eine Revolution war, die dieses Regime sozusagen an die Macht gebracht hat direkt, sondern dass es in Wirklichkeit eine Konterrevolution gegen eine Arbeiterrevolution, die in den 70er Jahren stattgefunden hat, die dieses äh, Regime äh, an die Macht gebracht hat. Ähm, ich werde die Geschichte von dieser Bewegung, ähm, von der Revolution in den 70er Jahren mit dem äh, ähm, Höhepunkt, dem Aufstand im Februar 1979, nicht ausführlich erklären können, dazu fehlt mir die Zeit, aber ich werde trotzdem kurz skizzieren, äh, was sozusagen die zentralen Akteure in dieser, in dieser Massenbewegung war und in dieser Revolution, genau. Also, in den 70er Jahren war der Iran in Wirklichkeit äh, ein Land, das sich sehr schnell äh, modernisiert hat wirtschaftlich. Also äh, die Jahrzehnte davor waren geprägt, in Wirklichkeit die zwei Jahrzehnte davor ungefähr, geprägt von einer extrem schnellen Industrialisierung. Und das ist auch das, was man heute immer sieht. Also wenn so reaktionäre Leute, die sich die 70er, 60er, 50er Jahre zurückwünschen, über die jetzige äh, Regierung reden, dann sagen sie, ja, ja, davor war es ja viel besser, bevor diese Regierung an die Macht gekommen ist, schaut her, da sind die Frauen ohne Kopftuch rumgelaufen und so. Ähm, genau, aber in Wirklichkeit ist das irgendwie äh, sehr dreiste Lüge, wenn man so tut, als ob da alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre. Ähm, das Regime, das vor der Revolution 1979 ähm, an der Macht war, war das Regime vom Schah, vom Kaiser sozusagen. Und äh, das mit Hilfe von einer ja, extrem brutalen Unterdrückung der Massen herrschen konnte. Also die Geheimpolizei, äh, die Sawak äh, zum Beispiel, hat ja. genau das gemacht, was man jetzt dem äh, jetzigen Regime äh, vorwirft. Irgendwie Leute festgenommen, gefoltert, Leute sind verschwunden ähm, und so weiter und so fort. Und die Basis für dieses Regime war in Wirklichkeit, äh, ein Putsch vom Schah gegen eine vorherige Verfassung, die unterstützt worden ist von die USA und äh, sozusagen die äh, Versuche, ähm, sich das eigene Regime zu stabilisieren, sind heute halt über die wirtschaftliche Modernisierung gegangen. Das hat sie auch schon Revolution genannt, sie haben das Weiße Revolution genannt, also dass sozusagen ähm, von oben hin äh, nach unten quasi die äh, Gesellschaft modernisiert wird. Und das hat, wie ich schon gesagt habe, zu einem ähm, ziemlichen ähm, wirtschaftlichen Aufschwung äh, geführt mit Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent, äh, äh, extrem starke Industrialisierung. Äh, Im Vergleich zu dem, was davor war, also der, der Iran ist tatsächlich quasi in die Moderne eingetreten. Eine Schaffung von einer sehr starken Arbeiterklasse, insbesondere im Ölsektor. Also der größte Teil der Wirtschaft hat sich darauf äh, gestützt, dass die Einnahmen aus dem Ölsektor ähm, vom Schah hergenommen worden sind, um andere Gebiete der äh, Wirtschaft zu modernisieren. Also kurz gesagt... Im Aufschwung äh, der Nachkriegszeit der Versuch irgendwie den Iran zu modernisieren. Genau, aber ähm, eben die Massen haben überhaupt nicht profitiert von dieser ähm, von dieser Entwicklung, von dieser Modernisierung, sondern wie es so oft ist, äh, die Reichen sind immer reicher geworden, die die Arbeitermassen haben nichts gehabt. Auf dem Land ist es zu einer extremen Landflucht gekommen, weil die Bauern alle ruiniert worden sind. Und eben das war der Grund, dass der Schaar mit immer mehr Unterdrückung herrschen musste, weil sie eine wirklich starke Arbeiterbewegung entwickelt hat. In Wirklichkeit in die Mitte der 70er hat eine massive Streikbewegung gegen diese Bedingungen angefangen, die am Anfang vor allem irgendwie wirtschaftliche Forderungen gestellt hat, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und so weiter. Aber ähm, immer mehr sozusagen mit dem Staatsapparat äh, zusammengeclashed ist, weil es klar war, der Schah und der Staatsapparat, der iranische Staatsapparat verteidigen diesen Status quo, den Kapitalismus in seiner modernen, aber trotzdem extrem äh, gewalttätigen, ähm, ausbeuterischen Form mit allen Mitteln. Und diese, diese Bewegung hat sie immer mehr zugespitzt bis in wirklich im September 1978 eine Streikbewegung sich verallgemeinert hat, äh, 100 in den Streik getreten sind und insbesondere die Ölarbeiter angefangen haben in den Streik zu treten. Ähm, genau, also äh, es gibt Schätzungen, die gesagt haben, dieser Streik der Ölarbeiter hat dem Regime pro Tag 50 Millionen Dollar gekostet zum damaligen äh, Wechselkurs, also vor dieser Wellen der Inflation, die wir jetzt irgendwie sehen und auch schon damals gesehen haben. Also man kann sich vorstellen, das hat wirklich wehgetan, aber es waren eben nicht nur die Ölarbeiter, äh, sondern alle Sektoren der Arbeiterklasse sind in Bewegung getreten. Metallarbeiter, aber auf dem Land hat er Bewegung angefangen. Äh, teilweise haben Bauern angefangen, die äh, Großgrundbesitzer äh, äh, in Frage zu stellen und das Land zu besetzen, Genau. Und äh, das Regime ist so unter Druck gekommen, dass es mit extremer Gewalt äh, reagiert hat. Das ist so weit gegangen, dass der Schar versucht hat, im November, also äh, zwei Monate später, nur mal so die letzte äh, Trumpfkarte zu spielen und eine Militärregierung angelobt hat, also November äh, 1978, um zu, sozusagen mit extremer Unterdrückung zu versuchen, dem Ganzen nur mal Herr zu werden quasi äh, zur Militärdiktatur gekommen, aber nur nach wenigen Tagen hat die Bewegung, also die hat sie kurz irgendwie, hat es äh, so eine Art Schock gegeben, aber nur nach wenigen Tagen ist die Bewegung stärker geworden, in Wirklichkeit sogar stärker als davor. Und seit diesem Zeitpunkt, also seit klar geworden ist, nicht einmal eine Unterdrückung von Militärregierung äh, schafft es, die Bewegung unter Kontrolle zu bringen, hat der Shah und die Leute im alten Regime in Wirklichkeit einfach nur versucht, so viel Geld äh, wie möglich ins Ausland zu bringen. Also, sie haben sie systematisch darauf vorbereitet, äh, zu fliehen, das Land zu verlassen und nur so viel gestohlenes äh, Geld vom iranischen Volk mitzunehmen. Ähm, genau. Aber die äh, westlichen Imperialisten haben das natürlich auch gesehen, dass dieses Regime jetzt kurz vorm Zusammenbruch steht. Das war kein Geheimnis mehr. Ähm, und für die Imperialisten war die größte Sorge, dass nach diesem Sturz vom Regime die Kommunisten an die Macht können, äh, kommen, in Anführungszeichen. Also quasi, dass die Arbeiterklasse die Macht übernimmt und eine sozialistische Revolution passiert. Nicht einfach nur ein Sturz des, äh, des Schahs, des alten Regimes, sondern tatsächlich eine soziale, eine sozialistische Revolution. Und äh, in Wirklichkeit haben sie sich umgeschaut, was sind die anderen Optionen, die man noch haben, außer dem Schah. Und sie haben einen ziemlich obskuren Kleriker gefunden, der die meiste Zeit der letzten Jahre in, äh, im Irak im Exil war, weil er äh, mit dem Schah äh, Meinungsverschiedenheiten gehabt hat. Also es ist tatsächlich so, in dieser Modernisierungsphase äh, des Landes hat der Schah natürlich auch äh, ehemals äh, sehr mächtige Gruppen wie den Klerus äh, im Iran vor den Kopf gestoßen. Das heißt, man kann sagen, zwei Teile der herrschenden Klasse sind aneinander geraten darüber, wie man die äh, iranische Bevölkerung am besten ausbeutet. Und dieser Kleriker, der Ayatollah Khomeini, äh, ist äh, dann nach Frankreich ins Exil gegangen, nachdem es am Saddam Hussein auch zu heiß geworden ist, er am quasi im Nachbarland <lacht> noch zu lassen, ist nach Paris gegangen, beziehungsweise ja, nach Frankreich und äh, hat angefangen Dutzende und Hunderte Interviews bei großen äh, Medien zu geben. Zum Beispiel die BBC hat ja im Interview über die Situation äh, im Iran, was sozusagen man stattdessen machen sollte, welche Art der Regierung das iranische Volk braucht. Ähm, genau. Und tatsächlich äh, es hat eine Konferenz gegeben, wo sie die Westmächte zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie soll man weitermachen mit dem Iran. Am 4. bis 7. Januar 1979, also zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, das Regime überlebt nicht mehr lang, die sogenannte Konferenz von Guadeloupe, wo französische, ähm, amerikanische, deutsche, Vertreter, britische Vertreter sich zusammengesetzt haben und beschlossen haben, okay, wir unterstützen den Schah nicht mehr weiter, sondern der soll... Äh, quasi äh, einen Kompromiss, äh, man soll einen Kompromiss finden mit diesem anderen Oppositionsvertreter, den wir da in der Hinterhand haben, den Ayatollah Khomeini. Genau, in Wirklichkeit haben sie äh, am Schar gesagt, äh, das muss der Nachfolger werden. Sehr, sehr kurz und äh, äh, ja, in Wirklichkeit ein bisschen verkürzt gesagt, aber das war zu kompliziert, alle Kleinigkeiten darzustellen. Der Khomeini ist dann tatsächlich in den Iran gegangen, am 1. Februar. Am 16. Januar davor hat der Shah das Land schon verlassen, aber vor ihm angelobte Regierung ist äh, trotzdem noch an der Macht gewesen. Genau, und äh, in Wirklichkeit, also wie gesagt, ich habe es gesagt, ich muss das äh, ein bisschen kürzen, damit wir äh, durchkommen in der äh, Zeit, die, die uns bleibt. Aber in Wirklichkeit kann man sagen, dass halt, durch äh, eine, eine Reihe von Illusionen in den Khomeini äh, der Klerus geschafft hat, die Macht zu übernehmen und quasi die Shah-Regierung äh, abzulösen. Aber es war überhaupt nicht widerspruchslos. Also ähm, eben, wenn man heute von der islamischen Revolution spricht, dann ist das in Wirklichkeit eine Lüge, die die äh, reale soziale äh, Entwicklung, den sozialen Prozess ähm, völlig verdeckt. Was passiert ist, ist, dass die Arbeiterklasse durch ihren Kampf äh, das alte Regime gestürzt hat und man sieht tatsächlich, dass äh, mit dieser Revolution äh, eine gewaltige Welle der Selbstorganisation äh, im Iran äh, stattgefunden hat. Die Arbeiter haben sich äh, Schoras, ähm, das heißt auf ähm, äh, Farsi-Räte gewählt, also in Wirklichkeit Sowjets, könnte man sagen, so wie die russischen Arbeiter 1917. Die äh, Arbeiter haben angefangen, die Betriebe zu besetzen, die Ölindustrie, die Banken und die, wie ich schon gesagt haben, die Bauern haben angefangen, das Land zu besetzen. Genau, äh, die äh, Arbeiterklasse hat kurz gesagt angefangen, die Macht in der Gesellschaft selber in die Hand zu nehmen. Und äh, es war klar äh, für die Bürgerlichen, damit sozusagen in irgendeiner Form diese sozialistische Revolution aufgehalten äh, werden kann, müssen wir, äh, unseren Kandidaten als äh, in irgendeiner Form progressiv darstellen, herzeigbar, populär, populistisch, wie auch immer. Und deswegen hat der Klerus irgendwie angefangen, ähm, also Khomeini und die anderen, erst einmal sich selber einig zu werden, äh, dass man die Macht tatsächlich direkt übernehmen muss in so einer Situation. Äh, und dann aber ähm, angefangen, irgendwie äh, teilweise ähm, so Forderungen, die die Arbeiter gehabt haben, umzusetzen. Zum Beispiel im Jahr 1979 ist eine ziemlich große Zahl von Betrieben verstaatlicht worden, was unausweichlich war, weil die Besitzer zu einem großen Teil geflohen sind oder die Arbeiter die Betriebe schon besetzt haben. Aber was man nicht verwechseln sollte mit der progressiven... Ähm, ja, Politik der Regierung, was sie gemacht haben, ist insbesondere die großen ausländischen Konzerne extrem stark zu entschädigen. Also ähm, es war sogar so, dass äh, äh, einige große Banken, amerikanische Banken, ähm, äh, mehr Geld äh, de, de, der iranischen Regierung geschuldet haben, als sie in Wirklichkeit selber an Werte im Land gehabt haben, äh, eben hauptsächlich wegen dem Ölverkauf äh, vom Land, weil der Iran halt viel Öl explodiert hat. Und was tatsächlich passiert ist, dass trotzdem Milliarden und Abermilliarden Dollar äh, an diese großen Unternehmen geflossen sind und mit denen quasi diese äh, Sachen gekauft worden sind. Genau, gleichzeitig äh, haben sie angefangen, sie so als selber antiimperialistisch zu geben, weil es eben, wenn man sich erinnern kann, der Schar war, vor allem irgendwie ein, äh, ja, eine Marionette der westlichen imperialistischen Interessen. Und äh, es hat einen tiefe tiefen Hass gegen diese Einmischung von außen gegeben äh, in der iranischen Bevölkerung. Und deswegen haben sie sie so präsentieren müssen. Es ist die amerikanische Botschaft äh, besetzt worden. Ein Jahr lang, glaube ich, war das fast äh, insgesamt, wo es äh, immer hin und her gegangen ist. Genau, und sozusagen ein Kampf äh, gegen den Imperialismus dargestellt worden ist vom, äh, vom Klerus, von, von der dann zu gründenden äh, Isl äh, Islamischen Republik, aber in Wirklichkeit kein äh, realer Kampf gegen die imperialistischen Interessen stattgefunden hat. Ich habe es schon gesagt, oder? Also äh, gleichzeitig sind Milliarden Dollar irgendwie als Entschädigungen geflossen äh, an die großen Banken äh, und Unternehmen aus dem Westen. Genau, und äh, ein weiterer Punkt für die Stabilisierung war tatsächlich Krieg. Äh, 1980 ist der äh, iranisch-irakische Krieg ausgebrochen. Der Ayatollah Khomeini hat den als einen Geschenk des Himmels äh, mal bezeichnet. Und es ist tatsächlich so, weil der Staatsapparat im Iran war völlig irgendwie aus dem, aus dem Konzept gebracht. Äh, man muss, man muss sich das denken irgendwie. Eine Revolution hat gerade trotz massiver Unterdrückung von der Geheimpolizei, vom Militär, von der Polizei Erfolg gehabt. Und äh, es hat einfach gegärt äh, äh, in der Gesellschaft. Und was der Krieg sozusagen geschaffen hat, ist tatsächlich wieder, dass der bürgerliche Staatsapparat stabil mit harten Unterdrückungsinstrumenten wieder aufgebaut werden haben können. Also es sind Millionen äh, eingezogen worden. Es hat sozusagen eigene Unterdrückungsinstrumente vom Klerus geschaffen worden, wie die Basici oder also diese Jugendlichen, die an die Front geschickt worden sind. Genau. Oder die Revolutionsgarden, kurz, das hat stabilisiert werden können. Äh, dieser Krieg ist von 1980 bis 1988 äh, gegangen, also direkt äh, nach der Revolution ausgebrochen und hat insgesamt eine Million Tote gefordert. Also man sieht, das war äh, ein massiver Krieg. Äh, massiver Krise für die äh, für die iranische Gesellschaft und all das hätte trotzdem nicht damit äh, ähm, Erfolg gehabt, äh, die Situation stabilisieren, wenn nicht die Führung der Arbeiterbewegung äh, ähm, völlig ein falsches Programm und eine falsche Praxis gehabt hätte. Ähm, tatsächlich ist es so, die, die Arbeiterklasse hat sie hauptsächlich in der kommunistischen Bewegung organisiert. Also es hat natürlich viele Arbeiter gegeben, die gläubig waren. Sie am Khomeini orientiert haben, viele, äh, die sie eben nicht am Khomeini orientiert haben. Und insbesondere die Führung der Bewegung war eigentlich klar ähm, kommunistisch orientiert. Also es gibt so eine Umfrage aus der Zeit, dass äh, ca. 35% der Arbeiterführer, die äh, diese Schoras äh, angeführt haben, äh, sich selbst als Marxisten bezeichnet haben, nicht einmal als Linke oder Sozialisten oder so, sondern als Marxisten. Und gleichzeitig ist die Dynamik äh, innerhalb der Arbeiterklasse äh, immer mehr in diese Richtung gegangen, äh, nach links äh, in Wirklichkeit. Also äh, die Arbeiterkontrolle über, äh, über die Betriebe ist äh, organisiert worden. Und äh, äh, die Arbeiterklasse hat durch den Sturz des alten Regimes ein enormes Selbstbewusstsein gehabt. Und äh, es hat tatsächlich eine äh, ganze Reihe von linken Parteien gegeben, auch große Parteien, die, die gewachsen sind. Die größte von denen war die Tude-Partei, die kommunistische Partei, die sie umbenannt hat, nachdem es verboten worden ist, mal vor einem, vor, äh, vom Schar vorherigen. Aber auch viele andere. Aber diese Tude-Partei äh, hat äh, hunderttausende Unterstützer gehabt und hat sich aber politisch dafür entschieden, an Khomeini zu unterstützen als fortschrittlichen Bürgerlichen. Ähm, genau, also der Grund dafür war, das kann man irgendwie, und sollte man kurz dazu sagen, ähm, dass das äh, Partei war, die sich stalinistisch orientiert hat und wie alle stalinistischen Parteien äh, so eine Idee von einer Etappentheorie gehabt hat. Zu, zuerst braucht es irgendwie eine demokratische Revolution, eine nationale äh, Befreiung äh, vom Land, wo man dann so eine Phase von bürgerlicher Demokratie, äh, hat äh, in einem exkolonialen Land oder in einem, so einem semikolonialen Land wie im Iran. Und erst dann später, wenn die Arbeiterklasse eine Zeit lang die Möglichkeit gehabt hat, sich selber zu organisieren, äh, wenn der Kapitalismus irgendwie auf ganz festen Basis steht, wenn die reaktionären äh, Elemente irgendwie äh, aus der Gesellschaft, die feudalen oder sonst irgendwelchen Elemente, äh, entfernt sein erst dann kann man daran denken, tatsächlich den Kapitalismus selber anzugreifen und eine sozialistische Revolution äh, durchzuführen. Ähm, genau, ähm, und das hat dazu geführt, dass sie quasi sehr äh, klar danach gesucht haben, welcher Bürgerliche ist der, der am fortschrittlichsten ist, den wir unterstützen können dabei, diesen Kapitalismus äh, im Iran selber zu ähm, herzustellen, die nationale Unabhängigkeit zu erkämpfen und sie sind halt auf den Khomeini gekommen. genau. Aber man muss sagen, das ist nicht nur in der Welt der Ideen sozusagen abgelaufen, sondern es ist tatsächlich auch so, die Bürokratie in der Sowjetunion selber, die nicht die Interessen der Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt gehabt hat, sondern ihre eigenen Interessen quasi weiter an der Macht zu bleiben, hat die Hoffnung gehabt, ähm, dass äh, im Iran ein freundlicheres Regime äh, sozusagen entsteht als davor. Also die wollten sozialistische Revolution im Iran äh, durchführen. Das hätte die äh, Stabilität auf der Weltebene äh, mit dem Ziel der Koexistenz, was ja damals geherrscht hat, viel zu viel ähm, äh, sozusagen aufgewirbelt. Äh, und sie haben deswegen gehofft, na okay, der Schah, der war klar irgendwie ein Verbündeter der USA, vielleicht ist der Khomeini ein bisschen besser und wir können den Iran so als neutrales äh, Land ähm, ähm, positionieren. Und diese Unterstützung der Arbeiterführer, also die TUDE-Partei hat in Wirklichkeit äh, zum Beispiel dazu aufgerufen, äh, der Khomeini hat äh, äh, ein Referendum angesetzt, ähm, äh, eine islamische, also ob das eine islamische Republik werden soll. Und die Tude-Partei hat dazu aufgerufen, das mit Ja zu beantworten in diesem Referendum. Also bis, äh, bis äh, Anfang der 80er Jahre, bin man mir nicht mehr sicher, ich glaube 83 oder so, äh, haben die, haben die sich quasi hinter den Khomeini gestellt. Und das hat mit dieser antiimperialistischen Rhetorik, mit dem Krieg, wo quasi alles sich hinter der Regierung versammelt hat. Dazu geführt, dass die Revolution in Wirklichkeit besiegt werden konnte. Und das war kein, kein, keine leichte Sache. Selbst unter diesen Bedingungen hat die Islamische Republik jahrelang zum Beispiel die Universitäten schließen müssen. Also sie haben einfach die Universitäten nimmer aufgesperrt, weil sie gesagt haben, da gibt es zu viele Linke mehr oder minder direkt haben sie das sogar zugegeben. Ähm, und erst äh, nachdem der Lehrkörper sozusagen ähm, ideologisch hergerichtet worden ist, hat man es äh, nach einer Reihe von Jahren die Universitäten wieder aufgesperrt. Im Übrigen eine interessante Beobachtung, die erste äh, Reaktion jetzt in der jetzigen Bewegung war auch, dass die Universitäten ähm, geschlossen worden sind. Also äh, der Versuch sozusagen da, die Möglichkeit, äh, sich zu organisieren, zu nehmen. Ähm, genau, und der Höhepunkt letztendlich war dann, nachdem sozusagen mit Hilfe dieser Unterstützung der Arbeiterführer und der Linken äh, der Khomeini sie stabilisieren hat können, dieses äh, diese Islamische Republik sie stabilisieren hat können äh, und eine extreme Diktatur ähm, eingerichtet hat, also das muss man auch dazu sagen, es hat Militärkampagnen nicht nur mit dem Irak gegeben, sondern es hat äh, massive Unterdrückung von nationalen Minderheiten gegeben, die militärisch niedergeschlagen worden sind. Äh, Streiks sind äh, niedergeschlagen worden mit, äh, mit Gewalt, mit absoluter Gewalt. Ähm, genau, ähm, und äh, eben nachdem das erledigt war, nachdem die soziale Basis der Revolution weg war, hat er sich san, dann seine ungewollten Verbündeten auch entledigt und es sind Zehntausende äh, Sozialisten, Kommunisten, Gewerkschafter festgenommen worden, äh, wo der Khomeini 1988 kurz vor seinem Tod als einer seiner letzten sozusagen Befehle äh, nur dekretiert hat, dass die umgebracht werden, wo nach verschiedenen Schätzungen viele Tausend bis mehrere Zehntausend Leute dann 1988 äh, in die Gefängnisse umgebracht worden sind, äh, hauptsächlich Kommunisten eben. Ähm, Genau, also die Revolution ist gescheitert und was heißt das? Es war halt tatsächlich für Zeit so, dass die iranische Gesellschaft durch diese Konterrevolution einfach in ihrem Kampf zurückgeworfen worden ist. Die Arbeiterklasse, die Jugend und so weiter. Und es hat für Zeit natürlich so ausgeschaut, als ob da nichts irgendwie diese Diktatur durchbrechen könnte. Aber tatsächlich hat in dieser Phase dieser Stabilisierung ist vor allem irgendwie deutlich geworden, was ist das eigentlich für ein Regime und auch wenn die Medien hierzulande sich auf diese Frage konzentrieren, dass es ein Unterdrückungsregime und so weiter ist, aber für, für die meisten Leute ist einfach extrem deutlich geworden, dass das ein Regime ist der kapitalistischen Selbstbereicherung, also eine Schicht vom Klerus ist sozusagen als ähm, Dienst dafür, dass, äh, dass die Revolution äh, unterdrückt werden hat, könnte in die kapitalistische Klasse mit aufgenommen worden. Zum Beispiel der Rasfanchani heißt er, der de facto Monopol, glaube ich, auf Pistazien oder so äh, im Iran gehabt hat, bis er gestorben ist und darauf in Wirklichkeit ein riesigen, äh, riesiges Imperium aufgebaut hat. Also er war Milliardär, wo er gestorben ist, 2017. Es war einer von den zentralen Klerikern, äh, die sozusagen die, äh, die sogenannte islamische Revolution äh, mit angeführt haben. Ähm, genau. Und in Wirklichkeit, äh, dieser extreme Luxus, insbesondere für die Kinder, vor denen, äh, wird so deutlich. Also es hat vor ein paar Jahren mal äh, so, so, so eine Kampagne gegeben, wo solche... Ja, Jugendliche, jüngere Erwachsene, die darstellen wollten, nicht nur im Westen kann man Luxus irgendwie extrem äh, unverschämt genießen oder so und haben auf Instagram mit einem Hashtag, den ich jetzt vergessen habe, selber dargestellt, in was für einem Luxus sie so leben. Das hat natürlich extremen Hass ausgelöst innerhalb der äh, iranischen Gesellschaft, wo die Löhne der Arbeiterklasse immer weiter runtergedrückt worden sind, wo die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, die Inflation schon lange vor uns sozusagen in extreme Höhen gegangen ist. Und was auch wieder stattgefunden hat, dass diese Staatsbetriebe eins nach dem anderen weiter privatisiert worden sind. Also nachdem die Arbeiterklasse besiegt war, nachdem der Druck weggelaufen ist, viele, viele dieser Staatsbetriebe sind sehr schnell wieder privatisiert worden und an wen? Natürlich an die Günstlinge vom Regime. Und wie ich schon gesagt habe, der Prozess der Revolution war zurückgeworfen, aber eine neue Generation hat wieder begonnen zu kämpfen. Man muss einfach sagen, das Problem ist eben nicht dieser oder jener Herrscher, der Shah oder Ayatollah oder sonst irgendjemand sondern das Problem ist das kapitalistische System, das tatsächlich diese Krisen äh, produziert und das jede Regierung im Iran aber auch darüber hinaus zwingt, wenn es eine Krise gibt, die Arbeiterklasse, die Jugend zu unterdrücken und alles zu versuchen, um diese Ausbeutung sozusagen äh, weiter aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich hat die Bewegung wieder angefangen äh, in der Jugend. 1999 no, sind Studentenproteste ausgebrochen. Ähm, aber vor allem 2009 äh, ist eine äh, Massenbewegung, Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen gegen Wahlbetrug. Tatsächlich äh, ist es darum gegangen, ob der Reformerflügel im Regime äh, sozusagen die Wahlen ge gewonnen hätte oder eben die Konservativen. Und die Konservativen haben äh, betrogen und das war in Wirklichkeit der Ausbruch für äh, enorm aufgestaute Wut. Wie gesagt, da sind Millionen auf die Straße gegangen, aber die Arbeiterklasse war noch nicht äh, in diesem Prozess äh, beteiligt. Da waren liberale ähm, Jugendliche, einfach viele normale Leute, aber halt nicht, äh, äh, nicht die, die Armen, nicht die Arbeiterklasse, die die treibende Kraft in dieser Bewegung war. Und das hat auch einen äh, der Generäle von den, von den Revolutionsgarden äh, dazu gebracht verleitet, dass er in einer internen Diskussion, die dann später geleakt äh, worden ist, äh, gesagt hat, diese Leute sind nur reiche Schönlinge, da gibt es nichts, vor dem wir Angst haben müssten, aber wenn die Leute ohne Schuhe aus den Armen und heruntergekommenen Vierteln auf die Straße gehen, dann müssen wir Angst haben. Genau, und ja, sein Wunsch ist in Wirklichkeit erfüllt worden, äh, ein paar Jahre später, also diese Bewegung ist genauso brutal niedergeschlagen worden, ähm, aber seit 2018 kann man sagen, ist eine neue Stufe in dieser revolutionären Bewegung eingetreten und die Arbeiterklasse wird tatsächlich massenhaft das erste Mal seit der Revolution 1979 wieder aktiv. 2019 hat es äh, einen massiven Aufstund vor, ne, vor die Armen gegeben, eben vor allem diesen armen Jugendlichen aus den armen Vierteln ähm, und das Regime hat äh, mit so viel Angst reagiert, dass sie einen massenhaften Niederschlagen gemacht haben. Es sind... Wahrscheinlich um die 1500 Menschen umgebracht worden äh, zu dem Zeitpunkt, aber es war nur eine, ein Aufstand in der ganzen Reihe von Bewegungen, die in Wirklichkeit äh, das Regime bis in den Kern äh, erschüttert haben. Streikbewegungen äh, sind ausgebrochen, die nicht zur Ruhe kommen. Ölarbeiter haben angefangen wieder zu kämpfen, noch nicht die gesamte, äh, nicht die gesamte Produktion lahmlegen können, sondern insbesondere die prekär Beschäftigten innerhalb äh, dieses Sektors. Äh, die Busfahrer haben angefangen zu kämpfen, die Lehrer, Metallarbeiter, Transportarbeiter, äh, Bauern haben in verschiedene Pro äh, Provinzen angefangen zu kämpfen, weil ihnen das Wasser fehlt, äh, um die Felder zu bestellen. Und immer, immer wieder äh, Jugenddemonstrationen, äh, Studenten, die angefangen haben, sie zu organisieren. Und der Mord an der Massa Amini, äh, dieser jungen Kurden hat in Wirklichkeit all diese Prozesse nochmal zugespitzt und ist potenziell ein Kulminationspunkt für all diese Bewegungen. Also wir haben gesehen, die Jugend hat äh, angefangen, wieder aktiv zu werden im Iran. Und äh, die Arbeiterklasse ist mittlerweile auch aktiv geworden. Aber das Regime hat äh, alles versucht, um diesen Prozess aufzuhalten. Und die wichtigsten Intru Instrumente dafür sind die Unterdrückung durch den Staatsapparat, also die Stärkung von diesen Unterdrückungsinstrumenten. Das, was man eben immer wieder sieht, wenn man in die Medien schaut, äh, äh, dass auf unbewaffnete Demonstranten geschossen wird. Ähm, aber es reicht nicht einfach. Keine Ahnung. Äh, kein Regime der Welt kann äh, nur durch Unterdrückung an der Macht bleiben. Und die wichtigsten anderen äh, Instrumente für, für das Regime sind die Spaltung, die Spaltung der Unterdrückten. Und eins der wichtigsten dafür ist natürlich die Frauenunterdrückung. Aber auch der Rassismus zum Beispiel äh, gegen die Minderheiten im Iran, gegen Kurden, Araber, äh, andere Minderheiten, aber zum Beispiel auch Afghanen, die, äh, die aus Afghanistan geflohen sind, die wie Menschen zweiter Klasse äh, behandelt werden. Und wir kennen das aus Österreich, oder wie diese Mechanismen funktionieren. Und das Regime im Iran ist in einer extremen Krise und deswegen ist, sind diese Mechanismen auch extrem zugespitzt und äh, reaktionär äh, angewendet. Aber äh, diese Unterdrückung, diese Spaltung und insbesondere die Frauenunterdrückung, man sieht, das ist auch ein Instrument, das stumpf wird. Und in Wirklichkeit, was gerade passiert, ist, dass sie diese Versuche, die Bevölkerung zu spalten, überall ins Gegenteil verkehren und dass das, was bisher eine der wichtigsten Stützen für das Regime geworden ist, jetzt zu einem Problem für das Regime wird. Also Millionen Leute sympathisieren mit der jungen Kurdin, die von der Moralpolizei wegen des Tragens vor einem Kopftuch, das sie falsch getragen hat, umgebracht worden ist. Die Leute skandieren auf der Straße einen Slogan auf Kurdisch und Farsi gleichzeitig. Es gibt irgendwie verschiedene Berichte von den Universitäten, dass die Studenten anfangen, diesen Nationalismus voll offensiv zu durchbrechen. Also wir haben in unserem Artikel ein Zitat aus der Universität von Tebris da schreiben äh, die Studenten in einer Erklärung, viele Gruppen versuchten Unterschiede zwischen sozialen Gruppen, Nationen, Stämmen und verschiedenen Teilen der Unterdrückten zu schaffen. Aber heute im mutigen und erwachten Aserbaidschan, also Tebris ist im aserbaidschanisch bewohnten Teil vom Iran, äh, hören wir Slogans der Solidarität für das kämpferische und erwachte Kurdistan. Der Nachname von Massa Amini bedeutet wir. Wir sind alle, egal woher wir in diesem Land kommen oder welchen Hintergrund wir haben, Männer und Frauen, Junge und Alte, wir alle Unterdrückten und Leidenden, Lohnempfänger und Arbeiter und Unterdrückte, wir sind alle vereint. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, den Kampf weiterzutragen. Aber wir sind als Marxisten nicht irgendwie die Cheerleader dieser Bewegung. Also wir müssen irgendwie vor den Gefahren genauso warnen, die, die diese Bewegung haben, weil... Die, die Jugend hat gezeigt, sie ist bereit zu kämpfen und sie, sie will irgendwie dieses Regime stürzen. Aber äh, die Erfahrung von 1979 zeigt, die einzige Kraft, die wirklich fähig ist, äh, das Regime äh, aus die Angeln zu heben und zu stürzen, ist die Arbeiterklasse, wenn es aktiv wird. Deswegen der, der wichtigste Schritt, der jetzt gegangen werden muss, ist, dass die Jugend es schafft, die Arbeiterklasse mit in den Kampf einzu, einzubeziehen. Und es gibt tatsächlich schon äh, Initiativen, äh, also die Universitäten haben einen Generalstreik angekündigt und viele dieser gewerkschaftlichen Organisationen, die in den letzten Jahren gegründet, verstärkt und so weiter worden sind, äh, haben Solidaritätserklärungen gemacht, aber es reicht einfach nicht, nur eine Solidaritätserklärung zu machen, sondern es muss irgendwie ähm, der nächste Schritt kommen und der Generalstreik bis zum Sturz des Regimes äh, durchgeführt werden. Genau. Und äh, was äh, für uns noch wichtig ist, wir können die Situation im Iran sehr gut irgendwie analysieren und damit irgendwie sehen, in welcher Situation der Kapitalismus weltweit ist. Weil in Wirklichkeit, was, die, äh, was über die Medien hier verbreitet wird, ist sowas wie der Iran ist eine Ausnahme. oder Es ist halt so ein besonders unterdrückerisches Regime, da gibt es keine Demokratie, nicht so wie bei uns im Westen, wir können uns unsere Herrscher selber aussuchen, oder? Ähm, sondern da, da gibt es halt keine Demokratie und keine Frauenrechte und so. Und wir sind ja ganz anders, mir sind das genaue Gegenteil ähm, davon. Aber äh, ich möchte es nochmal äh, in Erinnerung bringen, ähm, diese extreme Frauenunterdrückung, der äh, Rassismus, Nationalismus, äh, das ist ein Instrument, genau um... Äh, zu spalten und die Arbeiterklasse äh, aufzuhalten in einer Situation, wo die soziale Situation immer, immer schlimmer und immer, äh, äh, immer untragbarer geworden ist. Und was passiert gerade bei uns? Äh, in Wirklichkeit genau dasselbe, wenn wir uns Gedanken machen, ob im Winter irgendwie genügend Gas zum Heizen da ist, äh, dass die Löhne irgendwie um 12, 13 Prozent steigen müssten, damit sie mit der Inflation mitgehen würden, wofür die Gewerkschaften einen entschlossenen Kampf organisieren müssten, was ich überhaupt nicht überzeugt bin, dass, das, dass die Führungen das machen. Also es sind genau dieselben Triebkräfte, die bei uns im Spiel sind, nur nicht so zugespitzt. Das heißt, für uns gilt es, dass man voll solidarisch sein, dass man vor allem auch die Rolle von unserer Herrschenden entlarven, die jetzt schon wieder anfangen, einen Nachfolgekandidaten für das islamische Regime zu suchen. Also zum Beispiel hat es ein Interview mit einer Exilantin aus dem Iran in der New York Times gegeben, das voll groß aufgezogen worden ist, wo es im Iran selber voll die wütende Reaktion darauf gegeben hat, dass die schon wieder versuchen, uns jemanden aufzudrücken. Der Sohn vom Schah der in Ägypten sitzt, hat, äh, äh, hat angeboten, dass er der Kopf einer konstitutionellen Monarchie werden könnte. Und wenn man bei den äh, Demonstrationen, bei den Solidaritätsdemonstrationen hier in Österreich ist, sieht man viele Leute, die mit Scharfahnen rumrennen, die äh, sozusagen ins Exil gegangen sind, nicht weil sie verfolgt worden sind als Arbeiter oder Jugendliche, die einen revolutionären Kampf führen wollten, sondern ins Exil gegangen sind, weil ihr alter Arbeitgeber gestürzt worden ist. Also, ähm, und es ist extrem inspirierend zu sehen, dass im Iran selber Slogans dagegen auftreten, weder Shah noch Mullahs äh, auf den Demonstrationen, und wir müssen sie darin unterstützen, wir müssen unsere eigenen äh, herrschenden Entlarven und ihre Machenschaften, und ganz offen sagen, das ist keine äh, liberale Revolution oder feministische Revolution oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Revolution der Massen gegen jede Art der Unterdrückung, aber auch gegen, den, gegen die sozialen Bedingungen, die diese Unterdrückung her hervorbringen. Und sie, er kann nur Erfolg haben, dieser Kampf, diese Revolution, wenn die Grundlage, wenn der Grund für diese Unterdrückung äh, überwunden wird. Und das ist der Kapitalismus. Das heißt, wir müssen auch hier... Für einen Sozialismus, für eine sozialistische Revolution kämpfen, das ist die beste Unterstützung für die Leute, die im Iran gerade ihr Leben riskieren.